Und schön, dass ihr am Start seid Jetzt zum neuen Video. Heute Sadie Undercover. Denn das Ganze hat natürlich auch einen Sinn. Wir möchten gucken, ob der Döner performt, natürlich auch Undercover, aber ob die Liebe auch am Start ist. Kommt die Liebe und das Tam-Tam-Tam, kommt es auch, wenn wir da ohne Kamera da sind. Deshalb haben wir uns heute extra ein Spion-Objektiv ausgeliehen. Von der Ferne wird Ahmed wie eine Gazelle sich irgendwo in der Busch verstecken und das Ganze filmen. Jetzt es also mal ein paar Bilder aus Berlin und dann sehen wir uns bei Sadie. Wir sind am Start. Wir sind am Start jetzt bei Teddy. Der ist hier um die Ecke. Pass auf, folgendes ist Plan Nummer eins. Zack, dann werde ich hier nochmal die Brille absetzen und auf den hier machen. Das wird Plan Nummer eins sein. Aber als wäre es nicht genug. Achmed, wie machen wir den Rest jetzt? Ich hab dir was besorgt. Das, das nennt man ein äh, Spionobjektiv. Sagen wir Spionobjektiv. <lacht> ja. Wir werden das mal jetzt richtig unter die Lupe nehmen, mein lieber Junge. Ja. Wir können von richtig weit dran zoomen. Ich habe mir extra die Brille abgenommen. Ich sag mal jetzt so, ne, wenn ich einen gleich, gleich einen auf den hier mache. Koffe, ja, ja, ja, ja, danke, Mann. Ist so. Also, so könnte man, könnte man meinen. Ich glaube nicht, dass sie mich jetzt so erkennen. Ich gucke ein bisschen auch vor, andere Seite hier. Bruder, Bruder. Jetzt war vielleicht gerade Mikrocrash, aber das werde ich gleich richtig herrichten. Das wird alles gehen. Machen wir uns auf den Weg. Und Achmed, du hast natürlich auch eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Achmed ja. muss natürlich irgendwie auf Undercover. Ist das Auto wieder zugegangen? Holt euch kein BMW. Ich sag's euch, ich muss immer wieder sagen. Nur Probleme. Achmed, du musst natürlich irgendwie auf Undercover-Basis da dann und filmen, ne? Ja. Das wird heikel. Wir sind hier auf dem Kurfürstendamm gefühlt mhm. in die Ecke. Äh, Leute kennen einen Holger, Leute kennen mich mittlerweile auch ein bisschen. Das ist immer so kritisch. Ja. Ein großer Bär auf der Straßenseite mhm. mit einem Riesenspür. Bär der Kamera, äh, wir müssen jetzt gucken. Ja, wir machen das. Ich kann dich gar nicht erkennen, Achmed. Echt? Du, so äh, nein, nein, nein, nein, nein, so ja, schlimm ist nicht. Meinen Schniedel kann ich nicht erkennen. Wenn ich jetzt runter gucke, ich schwör's es hier. Ach, krass. <lacht> das heißt aber schon mal, das ist als ein Schniedel. <lacht> <lacht> das stimmt, was. Gut kombiniert, Watson. Wir kommen jetzt vielleicht ein bisschen Spaß vor Miss aber das ist eine hochverantwortungsvolle Aufgabe auch. ne? Das ist eine todernste Sache, weil ob das Ding da jetzt wirklich mit Liebe auf den Tisch kommt, oder halt eben nicht. Ich zeig dir mal, was wirklich Liebe ist. Das sollte man wirklich mit Liebe überall verteilen. Ja, oder? Ich brauch kurz dein Herz. Mein Lieber. Und wenn ich den Döner esse, ist mein Herz wieder da. Genau, wo ist davor Vorwurf? Schauen wir mal. Und ihr kriegt auch noch ein Statement von mir zu dem Standard-Ranking. Sag ich gleich noch was zu. Ja, guck mal, Achmed kann echt. Der kann so weit filmen, wir, wir haben eben eine alte Oma von da hinten gefilmt. Wir, wir sind 300 Meter entfernt gefühlt. Wir sind am Start, Leute. Wir sind am Start, das ist das neue Objektiv. Das wird ein wilder Test. Guck mal, Leute, darüber geht jetzt Achmed. Das wird keiner peilen. Zeig mal, Achmed, wo du rüber gehst. Hallo mein Lieber. Hier ist ein Mann, habe ich gehört, der macht, äh, soll sehr guten Döner machen Berlin. Ist das außen knusprig und innen weich? Ist das von euch? Ja. Ah, weil Kollege hat hier einmal einen Döner gegessen, er sagt, war nicht so gut. Er hat gesagt, war nicht so gut. Aber ist gut. Ich bestell Döner dann. Ich einen, nach deiner Empfehlung. Dankeschön. Danke. Schön. Danke. Äh, kannst du deine Empfehlung machen? Mein Freund hier ist ein Mann immer. Er sagt äh, immer viel Liebe, viel Liebe. Genau. Äh? Liebe. Ist so, da ist immer ein Herz, habe ich gesehen. Ja. ja? Dankeschön. Schönen Tag noch. Tschüss. So, Leute. Erst machen wir jetzt einen Vergleich. Ich hole mal ein anderes Objektiv an den Start. Und dann machen wir einen Vergleich. Erstmal letztes Mal und dieses Mal, wie der Döner überhaupt aussieht. Und dann gucken wir weiter. Ich bin der Meinung, letztes Mal sah er zumindest anders aus. Ihr habt die Situation gesehen. Also, habe ich einen Döner bekommen mit viel Liebe und auch ganz viel Show. Nein, das habe ich nicht. Ich denke auch, das ist blauäugig zu erwarten, dass sie bei jedem diese extra Liebe reinhauen und die Show. Aber am Ende des Tages war es ein stinknormaler Döner. So, aber ob er schmeckt, das sehen wir jetzt noch im Video. Es war keine Show, da gar nichts. Aber das ist auch erstmal nicht schlimm. Sollen die bei jedem da jetzt eine dicke Show machen? Hätte ich jetzt sowieso nicht mit gerechnet. Aber nun ja, so viel zu dieser Info. Fand ich trotzdem interessant. Hätte ja sein können, dass sie da trotzdem Welle machen. Und machen sie zwischendrin mit Sicherheit mal. Hier haben wir jetzt unseren guten Döner. Die ein anders aus als letztes Mal. noch mal zum Standard Leute Bitte unbedingt das Video von, weil äh, das letzte Sadie-Video gucken, dann wisst ihr komplett, worum es geht, falls ihr das nicht geguckt habt. Ich habe es einfach falsch gesagt, ihr hattet recht, das verwirrt, aber anders ausgedrückt, macht es einfach komplett Sinn. Ich möchte ein self Selfmade-Ranking und ein Nicht-Selfmade-Ranking. self Einfach, weil mir bestimmte Sachen, mir selber, nur mir, so wichtig sind, nämlich self Selfmade- und Qualität. Und deshalb könnte ich diesen Döner nicht gut bewerten und dafür brauche ich ein Nicht-Selfmade-Ranking, self um einfach alles ausblenden zu können. Objektiv bewerten zu können und auch so einem Döner eine Chance zu geben und einfach nur auf den Geschmack zu achten. Nur Geschmack, nichts anderes. Und dafür das nicht made ranking Schreibt mir gerne einen anderen Namen rein. wenn ihr Warum drehe ich mich eigentlich zu ZaiDai? Ja. Hat er nicht erkannt? Hat mich, glaube ich, nicht erkannt. Nee. Reiß mal rein. Das ist Mal habe ich ja 9,3 gegeben in einem Nicht-Selfmade-Ranking. Das ist ein wirkliches Brett. Und ich gebe dir 9,3 Punkte. Der ist wild. Leute, absolut, was Berliner Döner angeht. Mein bester Döner in meinem Leben. Ja einmal den Kollegen filmen nur. Hi. Die, was hast du auf dem Herzen? Ja, der Döner hier bei Sattis Ja, ist wirklich gut. Was willst du geben, 1 bis 10? Ich gebe keine 10, -10 deswegen sag ja. ich so 8 vielleicht. Sympathisch, ja. sympathisch. Danke, die, danke. Ja, schönen danke. Tag noch. Wie heißt du? Gabriel. Ja. Hört sich heilig an, der heilige Gabriel. Interessanter Test, Leute. Für mich fehlt der Zauber dieses Mal. Am Großen und Ganzen, was soll ich um heißen Brei rumreden, ist es für mich, das was letztes Mal im nicht made döner bereich ist, war das schon ein richtig gutes Ding, Mann. Hat mich echt umgehauen, Diese Gewürze, dieses Spiel mit Tomaten, diesen Gewürz da drauf. Super krosses Fleisch, geile Soßen. Und dieses Mal ist es für mich ein gewöhnlicher Döner. Immer noch ein leckerer Döner, aber es ist halt ein klassischer Berliner Döner, wisst ihr? Fleisch, Hackfleisch, schön kross, gut umgesetzt. Ich würde sogar mit dem Typ eben konform gehen und sagen, na, ich beiß noch mal ein paar mal rein. <lacht> Das Fleisch ist im Standardbereich schon nicht schlecht. Also hat eine ausgewogene Würzung. hat schon alles die Faust aufs Auge, aber.. Dann ist, boah. So eine 7 würde ich geben. 7-8, das ist schon, es ist für mich halt ein Standarddöner, wie du ihn sehr oft überall anders auch noch kriegen würdest. Und in, in diesem Bereich performt er schon im guten Bereich. Aber dass ich da über die neuen komme, in diesem Fall definitiv nicht. Ja, Mann. Mal ein anderes Video, wenn er das feiert mit diesem vom Weiten weg und. Und wirklich mal komplett undercover. Ja, lasst es mich wissen. Also ich fand das eine geile Sache mit dem Ding. Ich hoffe, das kommt im Video auch geil rüber. Ich muss es selber erstmal sehen. Aber lasst mich gerne mit einem Daumen oben wissen, mit einem Kommentar und einem Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video.